Hallo und Willkommen hier zu F1 2019 ähm, Ja, ich werde keine Karriere heute starten, sondern eine Formel 2 Meisterschaft Weil ich habe gemerkt, die Fahrzeuge sind mega mega nice Und ähm, dachte mir so, wieso nicht? Falsch, lieber Formel 2, also ich finde die Autos mega nice Ich werde auch noch eine Formel 1 Karriere machen ähm, Aber ich fand einfach die Autos jetzt mega nice zum Fahren und die Einbindung in die Karriere ist ja leider äh, nicht so schön. Man kann ja nur drei Events da fahren, aber man kann die Formel 2 Meisterschaft fahren. Zwar nicht mit einem eigenen Fahrer, äh, sondern mit einem richtigen Fahrer aus der Saison, aber darauf habe ich Bock. Also werde ich es auch machen. Ähm, ich werde auch die 100% Rennlänge fahren. Die sind ja ähm, etwa 45 Minuten im Hauptrennen und 25 Minuten im Sprintrennen. Ich werde Autoschaden komplett anhaben, genauso wie Safety Car und Park me ähm, Als einzige Pfeife werde ich ABS und äh, die Alini haben. Und ähm, das Punktesystem, das ist äh, folgendermaßen, das erkläre ich euch schnell. Es gibt 25 Punkte ähm, im ersten Rennen zu gewinnen, im zweiten gibt es glaube ich für den Sieg 18 Punkte. Dann gibt es äh, für die Pole Position 2 Punkte. Ich glaube auch noch für die schnellste Rennrunde, also in beiden Rennen zusammengezählt, gibt es nochmal zwei, Ren äh zwei Punkte. Und ähm, die, Position die ersten acht Positionen im Hauptrennen werden dann umgedreht fürs Sprintrennen. Das heißt, werden wir im, ersten, im Hauptrennen erster, starten wir von 8. Starten wir, äh, werden wir im Hauptrennen 8 starten wir im zweiten Rennen von 1. Beziehungsweise, wenn wir zum Beispiel von auf 2 das erste Rennen beenden, starten wir das nächste Rennen auf 7. Also das nächste Rennen in derselben Strecke, weil wir fahren immer zwei Rennen hier. Aber ich würde sagen, starten wir in die äh, Saison rein. Die Fahrer sind bereit und wir sowieso. Was wird uns wohl heute beim Qualifying in Bahrain erwarten? Ähm, ja toll, ich habe eigentlich extra, ich habe extra für, äh, diese Formel-2-Meisterschaft eigentlich den Funk auf äh, Englisch gestellt, ich dachte, damit schalte ich auch die Kommentatoren um, weil im Englischen müsste das äh, Seki sein, der da kommentiert, da bin ich mal gespannt, und ja, die Lichter sind hier deutlich schöner, wir fahren im Kalen äh, von Lando Norris, Lando Norris fährt ja dieses Jahr in der 2019 Saison bei äh, McLaren und liefert da ganz gut ab. Aber jetzt fahren wir für ihn, und ich bin mega gespannt, was wir rausholen können. Ich bin mal gespannt, wie diese Rennen hier so laufen. So, erstmal relativ vorsichtig sein, weil ich will mich ja nicht wegdrehen. So, gehen wir auf die schnelle Runde. Die Autos sind auch relativ schnell auf der Gerade, also sie schaffen ihre 300 locker. Boah, das war ein böser Leck, aber die Kurve bekommen. Uh. Da wäre ich beinahe zweimal abgeflogen. Also ich stand zweimal schön quer. Ob die 100er KI reicht, weiß ich nicht. 1,43. Ich habe ke hab keine Ahnung, was das, ob das eine gute Zeit ist. Von der KI. Ob ich das fahren kann. Und ganz, ganz krasse Leute. Sogar 25er. Dazu ich nicht gehöre und Da ist der Schaden Oh Mann, wenn der schon so schnell ist hinter mir Okay, die haben definitiv keine so guten Bremsen oh! Warum hat der Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass er so viel äh Ja, so reagiert So, auf die schnelle Runde geht das Alvin ist auf den Softreifen gefahren. Ein bisschen früher bremsen, diesmal kriege ich die Kurve auch. Ja, ich muss definitiv ein bisschen guter mit dem Gas umgehen. Boah. Wow. Komm bitte. Okay, wir sehen uns gleich auf der nächsten Runde. Der nächste Versuch startet. Ja, 1.55 war es jetzt natürlich. <lacht> Na toll. Mit dem Dreher, obwohl ich langsam gefahren bin dann noch. Ich weiß nicht, auf welcher Position ich... Ähm, das akzeptiere ich nicht. Ich setze mal zurück. So, und jetzt auf die schnelle Runde. Mal gucken, was möglich ist. Der Einzige auf Mediums bin ich, glaube ich. So, das war doch sehr, sehr gut. ist Zeit schon mal rausgeholt. Und da kam die Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo ich damit lande. Diesmal früher bremsen, eben habe ich es nämlich zweimal bereut. Genauso wie das Beschleunigen sehr, sehr vorsichtig. Ja, ein bisschen Zeit gewinne ich noch ja hier noch mal ein paar tausend für gewonnen knapp an den 13 Sekunden Verbesserung na komm ich will die 13 Sekunden haben nee wacht nix. Oder? doch P12 18 langsamer ja komm das nehmen wir das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen ihre Top 3 ja. sind Alban, Markeloff und George Russell für heute war's das wir sehen uns morgen wieder wenn es ums ganze geht Ja, also direkt hinter meinem Teamkollegen Sir so Schette, Kamera aber auf den härteren Reifen. Also ich glaube, ich bin ganz okay mit dieser KI-Stufe bedient. Hallo und willkommen auf dem Bahrain International Circuit hier in Sakhir. Unten an der Strecke werden die letzten Checks vorgenommen und dann kann es gleich losgehen. Bahrain bietet ein außergewöhnliches 5,4 Kilometer langes Rennvergnügen mit vielen Gelegenheiten zum Überholen. Diese Strecke frisst bekanntlich viel Gummi, besonders auf den Hinterreifen. Mal sehen, welche Reifenstrategie die jungen Fahrer nutzen werden. Diese könnte letztlich sogar den Ausgang des Rennens bestimmen. Neben mir in der Kommentatorenbox heiße ich heute erneut den GP2-Champion von 2012 willkommen. Davide Valzecchi. Das verspricht ein anspruchsvolles Rennen für die Fahrer zu werden, Davide. Was ist deiner Meinung nach am heutigen Tag besonders wichtig. Nun, Alex, ich bin echt gespannt darauf, wie sich die Fahrer hinten im Grid schlagen werden. Sie werden unbedingt versuchen, sich in dieser frühen Phase durchzusetzen und hoffen dabei auf ihr Glück. Sie müssen alles aus sich rausholen und echten Kampfeswillen demonstrieren, um das Blatt zu wenden. Wir erleben heute wahrscheinlich ein paar waghalsige Manöver. Das Rennen geht gleich los. Sehen wir uns die heutige Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Fallifying startet Alexander Albon von Pole Und Artem Makelov steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, De Vries... Louis Delletra und Giotto, Fukusumi, Latifi, Günther, Roberto Merri, Bocconacci, Maini, Sergio Settecamara und Norris, Fuoco, Makino, Aitken und Nico Kari, Lorandi und Seangelael komplettiert die Startaufstellung. Das Ampelspiel beginnt gleich und es wird Zeit zur Strecke zu schalten. Okay, be wary of the cars ahead breaking suddenly into one. Ja, ich werde definitiv äh, irgendwie gucken, dass ich äh, die Kommentatoren auf Englisch stelle. Weil, weil Zeki ist ein wirklich geiler Kommentator und der Deutsche der hört sich echt scheiße an, muss ich so sagen. Und äh, auch die Aussprache von manchen Namen ist sehr, sehr fragwürdig. Vor allem von Jean Gale. Ja, Sean. Also ja gut. Ich bin jetzt ich bin jetzt selber nicht so gut. In, Aussprache, was von was das angeht, aber komm das kann besser werden. Egal, schauen wir auf die Rennstrategie. Oh, lol, das Rennen ist sogar echt lang. Ja, oh, dann haben wir wohl ein langes Rennen vor uns. Ja, die Einführungsrunde beginnt. Und falls nichts Spannendes kommt, werde ich einfach in die nächste, bis zum Anfang des Rennens, skeppen. Oh, äh, sorry, da habe ich wohl ganz kurz zu viel Gas gegeben und ich sehe, ich habe sogar die Soft-Reifen drauf. Das heißt, die, nur die Top Ten startet wohl auf ihren Quali-Reifen, weil ich habe mich auf Mediums qualifiziert. So und das, das Rennen beginnt jetzt und die Lichter sind aus und ich habe einen relativ angemessenen Start bekommen. Verliere ein paar Plätze, aber Pro hatte auch einen guten Start. Oh, Meini, was war denn das für ein Move? Boah, irgendwie, da bin ich extrem langsam aufs Gas gegangen und Oh, irgendwie fährt mir hinten rein, Foko. Die sind da richtig schnell rausbeschleunigt. So, hier außen rum an meinem Teamkollegen vielleicht. Komm schon, kann man immer... Oh, ganz hart. Kann ich vielleicht Brokkolatschik bekommen? Günther, willst du vielleicht auch noch nachgeben? Nee. Ja, ich muss erstmal ein bisschen Vertrauen kriegen und das Limit finden. Boah, beinahe auch noch, beinahe auch noch dem Winter raufgefahren. Die gehen richtig früh auf die, auf die, äh, aufs Pedal, das ist unglaublich. Ähm, ich habe zwei Runden überschüssiges Benzin, aber... Oh, sorry. Mein Fehler. Ja, sorry, Günther. Das war mein Fehler. Uh, ja, das war hart gegen Lurandi und äh, Galail. Ich weiß nicht, wie man das Benzin managen kann. Es gibt irgendwie keine Benzinmanagement-Taste. Wow. Aitken hat da extrem früh gebremst und Elven führt das Rennen an. gucken, ob da noch was drin ist für uns. Ja, aber man kann das Benzin anscheinend nicht irgendwie äh, steuern, das finde ich sehr seltsam. Und schade zugleich. Und hier vorbei an zwei weiteren Fahrzeugen. Markknoff ist aus der Session ausgeschieden. Ah, Makino. Ich einen schönen Angriff. Und schön bekommen. Auf P13 vor. Oh, verdammt, da geht er vorbei. Ärgerlich. Oh. Ja, ich musste. Irgendwie wohl lang gehen, weil sonst. Welche volle Kanne raufgefahren hinten? Das könnte jetzt noch mal einen Angriff geben. Schön hier vorbei. Ja. Oh, da hat er mich berührt. Das hätte auch sehr, sehr ins Auge gehen können. Ich dachte, ich habe jetzt eine Chance anzugreifen, aber so nicht. Aber zumindest die schnellste Rennrunde. Gucken, ob ich ihn vielleicht doch überholen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich, ich. <lacht> Sorry, Vorkurt. Ich habe ein bisschen Fehler eingeschätzt. Vor allem auch war die Idealinie ein bisschen blöd an der Stelle. <lacht> ja, weiß nicht allzu viel. <lacht> Sorry. wollte ja nicht ganz äh, mitmachen und da vorne ist Roberto Meri eben ich glaube Campos heißt es und ich hätte beinahe ich habe beinahe meinen Teamkollegen reingefahren und ich bin außen vorbeigegangen sogar krass und ich habe jetzt auch der also wir sind jetzt auf P10 wir haben so eine schnellste Rennrunde das gibt auch noch mal Punkte also zwei wie, wie es aussah Uh, und Mary hat sich verbremst. Kann mein Teamkollege vorbei? Nein. So, eventuell kann ich einen Angriff jetzt hier sogar schon in die letzte Kurve hineinwagen. Außen eventuell. Ja moin, das klappt sogar tatsächlich und ich habe sogar das DRS bekommen. Weil ich gewartet habe, extra bis äh, nach dem DRS-Messpunkt. Ja nice, mega cooles Manöver. Okay. Das war weird. Uh, das war knapp. Ich hatte glaube ich sogar 61 km auf der boxen ne Das war sehr eng. Uh. Der hat zu so früh gebremst, der etwas Weil der hat ja auch ein mechanisches Problem irgendwie. So, lass mich bitte ganz, ganz schnell vorbei. Wo komme ich raus? Vor meinen Teamkollegen und ich habe einen überholt, das müsste vermutlich Deletrist sein. weil ich war ja P8 vor den boxen -Stops. Ja nice. muss vermutlich wirklich Deletrist sein. Anders kann es mir nicht erklären, weil mein Teamkollege war ja eben direkt hinter mir und jetzt ist er auch direkt hinter mir rausgekommen. Mehr oder weniger. Jetzt ist er sogar wieder hinter mir. Und er besetzt die neue schnellste Rennrunde. Mal gucken, ob ich ihm da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, und zwar eine 44,3. 7 Zehntel schneller als er. Und 1,1 Sekunden schneller als meine alte Westzeit. Uh, wir hatten sich Star verbremst. Ich glaube, war das für um oder oder Freeze? Fukuzumi hat sich verbremst. Aber nutzen kann ich es nicht. Fukuzumi wird überholt von De Vries. Und ich glaube, ich krieg Fukuzumi. Okay. mal ich halt einen Switchback. Und kriegst du noch das DRS. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich schnell. An den Fries vorbei rankomme, damit ich seinen DRS nicht verliere. Sonst werde ich einen schönen Kampf haben ohne DRS gegen Fukushima und Kamara. Uh, was ist denn das mit ihm los? Na, ist ausgeschieden und ich bin nebeneinander. Mega nice. Auch oh, wenn ich mir bei den Flügeln abgefahren habe, weil er so früh gebremst hat. Aber nice, vorbei auf P5. Oh, und vorbei am Dams von Latifi oder nicht? Nee, ah, er hat schon wieder eine gute Beschleunigung. Mhm, <lacht> Komm schon. Ja, da jubeln die Leute mir zu. Oh, beinahe das Auto verloren. Aber ich glaube, dass der ist, das ist das Wichtigste. Und der nicht. Ich muss jetzt rankommen an Luca Giotto. Okay, er will die Innenbahn haben zu verteidigen. Oh! Das war sehr aggressiv, Giotto. Das war überhaupt nicht nett. Oh, mein Getriebe ist abgenutzt. Das war echt gemein, Giotto. Das muss man nicht tun. Oh, ein bisschen angeschoben. Könnte es vielleicht was werden hier außen rum? Ein Wunder. Und ich stehe quer und vergesse sogar das Schalten, na toll. Schade. So, wieder dran an Giotto, Wieder aufs DRS warten. Und diesmal wurde, ich, wurde mir nicht reingefahren. Darf ich eigentlich mal merken, wie dumm es ist, dass äh, am helllichen Tag äh, die ganzen Lichter scheinen hier? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ach man, Code Masters, das hätte daran gedacht, hätte ich denken können. Uh, eine neue schnellste Rennrunde. Unerwarteterweise. Oh, Aber ich glaube, der Sieg wird nichts mehr. Aber P2 ist drin. Oh, uh, Roberto Meri ist aus dem Rennen ausgeschieden. Was ist denn jetzt los? Nein, irgendwas ist an meinem Auto kaputt. Mir fehlt der dritte Gang. Sag mir das jetzt bitte nicht. Och nö. Ja, sechzehntel verloren auf der Runde. Alleine wegen diesem Müll. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, der dritte Gang ist wieder da. War nur eine Runde. Oh, jetzt fehlt der, jetzt fehlt der vierte Gang. Na toll. Okay, keine Ahnung was das gerade war. Ich glaube die Reifen sind einfach nur sehr kaputt schon. Ich glaube alle Gänge sind wieder da. 3,3 Sekunden. Ganz, ganz toll. Und auf J. So, auf in die letzte Runde. Und es war noch mal eine Bestzeit Leute okay okay das ist kam jetzt unerwartet vor allem schaut euch mal an wie die Reifen sind sie sind absolut abgenutzt ja Moin lila Sektor 2 oh, ein bisschen weit rauskommen ja ärgerlich also dieser dieses Getriebeproblem hat mir am Ende P2 auf jeden Fall gekostet und eventuell auch P1 aber ich sag mal so, P3 ist auch ganz cool, vor allem, weil ich das Rennen ohne Pfeifen, also ohne TK gefahren bin, mit ABS und so, aber egal. Und nochmal eine neue Bestzeit, geil. Und das war eigentlich mega nice, boah. Äh, okay, lex nach dem Rennen sind leider noch üblich bei mir, das ist natürlich kacke. Ähm, ja, hoffentlich fixen die das. Ein großartiger Sieg heute für das Dumpsteen. Und ich frage mich wirklich, Davide Weissäcki, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, dass Ihnen ein kühler Kopf den Sieg beschert hat. Reibungslos und beständig. Alle Hürden haben Sie gelassen und professionell genommen. Daher konnten Sie sich darauf konzentrieren, das Beste aus dem Wagen und der Strategie zu holen. Sie haben es geschafft, sich das ganze Rennen über aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Dabs. Ein weiteres Team mit einer langen Geschichte, das seinen Sitz im Herzen des Motorsports in der Nähe von Le Mans hat, hat wieder einmal seine beeindruckenden Fähigkeiten auf der Strecke bewiesen und sich heute den Sieg geholt. Ja, ich glaube, das war doch sehr, sehr erfreulich. Ja klar, Elbe hat sich den Sieg geholt, was ist... P2 gewonnen, aber wir sind auf P3. Und das Lustige ist ja, hier sind ja tatsächlich alle drei Wookies der F1 2019er Saison auf dem Podium. <lacht> Sehr interessant, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Ja, ein ich krieg <lacht> zwei Punkte äh, für die schnellste Runde, auf jeden Fall, das ist nice. Von dir wissen, Vasecki, wird ein Fahrer des Tages wahr. Heute entscheide ich mich für Landon Norris das war vielleicht eines seiner besten Rennen in dieser Saison wirklich sehr beeindruckend und weiter zu den anderen Teams Dams hat die Führung in der Rangliste übernommen. Fürs erste verabschiede ich mich von ihnen denn richtig los geht's erst morgen seien sie auf jeden Fall mit dabei wenn es ums Eingemachte geht ja mega nice 23 Punkte wir sind P2 in der WM also mit dem Team und wir P3 mit einem Punkt hinter Russell äh, Elvin hat 29 Punkte weil er anscheinend vier er ja, stimmt er hat vier Punkte für die Pole bekommen wohl und 25 für den Sieg. Ja, cool. Und ja, ihr kriegt jetzt noch die Highlights äh, zu sehen, die es jetzt ab diesem Spiel irgendwie gibt.